Ihr habt ein Problem entdeckt, das dringend gelöst werden sollte. Zum Beispiel, dass Gemüse viel zu häufig in Plastik verpackt ist. Prima! Aber wie kommt ihr jetzt zu einer richtig guten Idee? Müssen wir uns denn immer auf den Zufall verlassen und hoffen, dass wir unter der Dusche eine Erleuchtung haben? Zum Glück haben das schon viele Menschen untersucht und herausgefunden, dass jeder und jede kreative Ideen entwickeln kann wenn man denn die richtigen Techniken kennt. Dazu macht es Sinn, sich den Prozess der Ideenentwicklung genauer anzuschauen. Wenn wir Ideen entwickeln wollen, müssen wir zwei Phasen durchlaufen. Zuerst geht es darum, das Problem wirklich zu verstehen. Erst dann entwickeln wir Lösungen. Man nennt diese zwei Phasen auch Problemraum und Lösungsraum. Im Problemraum beleuchtet ihr das Problem von allen Seiten. Ihr wollt es wirklich verstehen. Dazu tauscht ihr euch im Team aus, hört euch Meinungen von Expertinnen an, sprecht mit Betroffenen und sammelt Informationen. Dieser erste Schritt nennt sich Erforschen. Jetzt habt ihr den Problemraum erkundet. Ihr könnt ihn euch wie einen tatsächlichen Raum vorstellen, den ihr bis in die äußersten Ecken und Winkel erforscht habt. Als nächstes setzt ihr euch sozusagen daran, eine Karte von dem Raum zu zeichnen. Diesen zweiten Schritt im Problemraum nennt man definieren. Hierfür müsst ihr euch erst einmal durch den ganzen Haufen an Informationen wühlen, die ihr gesammelt habt und die wichtigsten Punkte heraussuchen. Dann könnt ihr Zusammenhänge herausarbeiten. Dabei helfen euch Fragen wie zum Beispiel Wer ist von dem Problem betroffen? Wo tritt das Problem auf? Warum tritt es auf? Was braucht die Betroffenengruppe? Euer Ziel ist es nun, im Team ein gemeinsames Verständnis von eurem Problem zu entwickeln, mit dem alle Teammitglieder einverstanden sind. Am Ende der Phase habt ihr euch einen Überblick über das Problem erarbeitet. Jetzt könnt ihr endlich die Tür zum Lösungsraum öffnen. Tretet ein und nutzt euer neu gewonnenes Wissen, um passgenaue Lösungen für die Menschen zu entwickeln, die vom Problem betroffen sind. Hier dürft ihr euch kreativ so richtig austoben und eurer Fantasie freien Lauf lassen. In diesem dritten Schritt, der Ideenfindung, sind alle Ideen willkommen. Kritisiert eure Ideen nicht, schreibt einfach alles auf, auch die Platten, die verrückten und die lustigen Ideen. Bewerten könnt ihr sie immer noch im vierten Schritt, wenn es darum geht, die besten Ideen auszuwählen. Im fünften Schritt geht es ans Eingemachte, die Ideenausarbeitung. Baut hierfür erst einmal ein ganz einfaches Modell eurer Idee, zum Beispiel aus Pappe, Lego oder Knete, einen sogenannten Prototypen. Ziel eines Prototypen ist es, eure Idee sprichwörtlich greifbar und sichtbar zu machen. Diesen Prototypen könnt ihr im Anschluss immer weiter verfeinern, bis ihr eine bedienbare App programmiert, einen Businessplan ausarbeitet oder ein Pitch-Video aufnehmt. Der Prototyp ist dazu da, eure Idee im echten Leben mit echten Menschen auszuprobieren. So könnt ihr herausfinden, ob eure Idee wirklich eine gute Lösung für euer Problem darstellt. Ihr vermeidet so? euch mit voller Geschwindigkeit in eine Lösung zu verrennen, die euch zwar gefällt, aber am Schluss am eigentlichen Problem vorbeigeht. Jedes Projekt ist anders. Manchmal ergibt sich das Ganze wie von selbst. Der Prozess vom Problem zur Lösung kann aber auch stocken oder sich in die Länge ziehen. Trotzdem haben alle Projekte drei Dinge gemeinsam. Erstens: Anreichernde und zusammenführende Phasen Auf dem Weg hin zur Idee Wechseln wir zwischen anreichernden, man kann auch divergent dazu sagen, und zusammenführenden, also konvergenten Arbeitsschritten. Das bedeutet, während ihr im ersten Schritt Erforschen viele Informationen sammelt, müsst ihr diese im zweiten Schritt definieren auf einen Ausgangspunkt für die Ideenfindung zusammenführen, bevor ihr in Schritt 3 Ideen finden den Horizont wieder öffnet. In Schritt 4 Ideen auswählen und Schritt 5 Ideen ausarbeiten, schließlich mündet der Prozess in EINEN einzigen Prototypen. Dieses Hin und Her zwischen Anreichern und Zusammenführen nennt man auch Double Diamond, also einen doppelten Diamanten. Zweitens: Überraschende Wendungen Wie ein kreatives Projekt ablaufen wird, bleibt immer eine Überraschung. Daher ist es wichtig, dass ihr euch schrittweise an Lösungen herantastet und neugierig bleibt. So könnt ihr immer wieder neu auf Unvorhergesehenes reagieren. 3. Immer wieder neu anfangen Ab und an könnt ihr in eurem Projekt sogar in einer Sackgasse landen. Hier hilft nur ein Schritt zurück, um einen anderen Weg einzuschlagen. Dieses Vorgehen nennt man Iteration, also Wiederholung. Es ist in Kreativprozessen ganz normal, dass man Dinge verwerfen und noch einmal ganz anders angehen muss. Daher auch wenn ein Rückschritt manchmal schmerzt, in den meisten Fällen lohnt sich die Extraarbeit. Ihr habt mit Sicherheit viel dazugelernt. Und jetzt noch einmal zusammengefasst. Wenn wir eine Lösung zu einem Problem erarbeiten, haben wir zwei Phasen zu bewältigen. Den Problemraum und den Lösungsraum. Im Problemraum erforschen wir unser Thema. Dann führen wir es zu einem Standpunkt zusammen. Im Lösungsraum entwickeln wir Ideen und wählen dann die beste aus. Diese Idee arbeiten wir zu einem Prototypen aus, um sie auf Herz und Nieren zu prüfen. Diese Arbeitsweise hin zu kreativen Ideen hat drei wichtige Charaktereigenschaften. Erstens, Sie wechselt ab zwischen anreichernden und zusammenführenden Phasen. Zweitens, Wir können den Verlauf nicht vorhersagen, müssen also mit überraschenden Wendungen rechnen drittens. Sie zwingt uns, immer wieder umzudenken und Rückschritte als Chancen zu sehen. Jetzt habt ihr eine ganze Menge an ExpertInnen Wissen, mit dem ihr euch in euer eigenes Projekt stürzen könnt. Seid gespannt, wie sich das, was ihr gehört habt, in echt anfühlt. Vielleicht erkennt ihr etwas wieder? Wir wünschen euch viel Freude, Entschlossenheit und Durchhaltevermögen. Als Team seid ihr stark!